Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass in eine Software Updates eingespielt werden und dann müssen Sie Ihr Browser-Caché oder Cache leeren. Und dieses browser das sorgt denn dafür, dass alle Seiten wieder aktuell angezeigt werden können. Ansonsten laden Sie immer noch die alten Seiten und dort kann es denn zu Fehlermeldungen kommen. Wenn Sie Ihr browser cache leeren möchten, dann drücken Sie die Tastenkombination SDRG, Shift und Entfernen. Also SDRG, Shift und Entfernen. Alternativ können Sie hier exemplarisch hier im Chrome-Browser auf Einstellungen gehen. Dann sind wir hier im Hintergrund von Chrome, scrollen ganz nach unten, gehen hier auf den Punkt Erweitert, scrollen auch wieder ganz nach unten und hier sehen Sie denn einen Punkt, der heißt Browserdaten löschen. Browserdaten löschen. Und dann gehen Sie hier einmal auf Löschen. Das ist genau das gleiche, als ob Sie hier SDRG, Shift und Entfernen gleichzeitig drücken. So, wie sieht es im Mozilla-Browser aus? Da können wir auch hier oben auf dieses Hamburger Menü ganz oben rechts klicken. Dann gehen wir auf Einstellungen. Auf Daten und Sicherheit scrollen ein wenig runter und hier steht Cookies und Webseitendaten. Hier sind momentan 200 MB in, diesen, in diesem Browser-Cache drin und klicken ich auf Daten entfernen und leeren. So, zu guter Letzt haben wir hier den Safari-Browser für Windows, für den Mac. Da löschen Sie denn den Verlauf und auch die Browser-Cookies und Sie können hier oben auf das Rätschen gehen, gehen dann auf Einstellungen, auf Datenschutz und hier sehen Sie schon alle Webseitendaten löschen. Hier können Sie sich noch Details angucken, aber ich gehe jetzt mal auf alle Webseitendaten löschen. Jetzt entfernen.